Neue Folge, neue Sorgen, Road Rage heute im Kreisverkehr und sind sie nicht von Hass gestorben, streiten sie morgen bloß noch mehr. VW vs. VW, keine Ahnung ob die sich kennen und das lustig finden, aber ausbremsen tun sie uns damit alle. Ich glaub, der hat gerade voll die Vorfahrt Aber das Schlimmste kommt jetzt erst denn ab dem Punkt, wo du andere wegen starker Bremsungen gefährdest. Ab dem Punkt wird's nicht mehr nur lächerlich, sondern gefährlich. Ey, das mit. sind so Der so hat hier eine voll ausgebremst oh, gerade. Wenn die eigene Mutter vorausfährt, will man die nicht sterben sehen müssen, ey. Was Antonia bestimmt auch nicht sterben sehen wollte und manche von euch eventuell auch nicht, versucht nun die Straße zu überqueren. Wer Tiere nicht sterben sehen will, springt jetzt zu dieser Minute vor. Das war ein Marder. Immerhin ein Kabel anknabberer weniger auf der Welt. Außerdem gibt es davon echt verdammt viele, die beißen auch immer wieder Haustiere tot, also Nagetiere oder Geflügel. Daher habe ich da wenig Mitleid, wenn ich ehrlich sein müsste. Aber abgesehen von meiner grausamen Meinung, könnt ihr auch einen Tipp mitnehmen. Besonders im Winter, wenn man seinen warmen Karren abgestellt hat, kriechen die Tiere gerne unterhalb des Autos in den Motorraum, weil es schön mollig warm ist. Dort kann es sein, dass sie Kabel oder auch Bremsleitungen durchbeißen. Daher gerade im Winter nach dem Losfahren einmal kurz einen Bremstest machen, bei Schritttempo mal voll drauflatschen reicht schon, wenn die Karre dann nämlich nicht reagiert und weiterfährt, kann die Handbremse dich noch retten oder der Bordstein stoppen, später bei voller Fahrt bist du am Arsch. Oh. Was denn Na mal Leute, was ist denn daran so schwer einen Hund anzuleihen oder sein Grundstück einzuzäunen, wieso bekomme ich in letzter Zeit so viele Videos mit Hunden auf der Straße, ey? Einsender ist Stau kein Problem. Er heißt ja schließlich auch Stefan. Aber manche Leute, wa? Und läuft immer auf 0 zu 1, der Alter, was ist der das, das denn für ein, ein stellt nicht einsehen wollen, dass man ein bisschen später eben wenden muss und stattdessen alle blockieren. Aber die Krönung kommt zum Schluss. Bedeckt ja, leichter Regen 14, Dresden, leichter Regen 14. 15, Görlitz, Niese Regen 15, Halle nach Regen 16 Grad, Leipzig leichter Regen 15, Magdeburg bedeckt 17, Meiningen nach Regen 16, schmücke nach Regen 13 Grad. Was haben Radeln und Radler saufen gemeinsam? Wenn man es falsch macht, bringt's ein um. Was? du bist die Dumme ich habe die Ver Ich war schon auf die Ampel hier. Wir begrüßen Luvi im Kinosaal, ein neuer Patronaut, super Sache. Und ich möchte mich auch für die Unterstützung über Paypal bedanken. Thomas hier 5 Euro, unter anderem für einen süßen Dialekt. Das ist, also Und auch 5 Euro von Claudia, die hatte mir frohe Ostern gewünscht. Nochmal zurück an der Stelle. Genauso aber auch 5,50 Euro von Lukas. Für die Motivation, ja, das da tut's dann auf jeden Fall. Nee, aber ehrlich, vielen Dank für die Unterstützung an alle von euch. Fährt jemand 170 km/h, zeigt, wohin du willst, denn dafür ist der Blinker ja da. Und ohne dieses kleine gelbe Licht überlebst du deinen Spurwechsel leider nicht. Und ja, hat er ja doch überlebt. Trotzdem misst so was und es geht nicht immer gut. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, so ein Trottel, ey. Alter, der wäre da fast noch am Hindernis hängen geblieben. Wobei, hängen geblieben ist er ja quasi auch so. Also, ach ja, später fahren er und unsere Kamera zusammen ab, hat sich also gelohnt. 10 von 10. Der ist da drüben. Und das hat ihn jetzt so wach gerüttelt, da wird er erstmal durch die 30er-Zone geballert. Das ist wahrscheinlich immer noch derselbe Fahrer mit seiner Partnerin, nur hat er jetzt geparkt und geht zu Fuß weiter. Ampelfarben sind einfach nicht deren Ding, weißt du? zu gerne gewusst, ob ihr euch danach noch unterhalten habt. du, Alter? Denn die Chance hätte sich geboten und sein Fenster geht am Clipende runter. Lahm auf die Bahn. Schöner Titel vom Einsender. Es ist zum Heulen, ehrlich. Die Beschleunigungsstreifen könnten wir auch alle abreißen. Braucht eh kaum noch einer. Also Ich finde es scheiße, dass der Einsender hier an der Bushaltestelle anhält, blockiert damit andere nur, um kurz auf sein Handy zu gucken. Also sowas ist... Oh, ach du hast Platz hier gemacht. <lacht> nee, das wusste ich natürlich. Aber so funktionieren Medien, meine Freunde. Hätte ich den RTW weggeschnitten, hätte Buzzard einen Shitstorm bekommen wegen meiner Aussage. Aber er ist der Gute in dem Clip. Ja, der Trottel, der kommt jetzt, denn der ist überfordert. Ist der nicht mehr ganz bedeppert oder was? Tja, er ist und bleibt unsichtbar, wa? Ob so durchgezogene Linien und Richtungspfeile, in die man eine Tankstelle verlassen muss, einen Sinn haben? Nee, wird schon passen. <lacht> Ja, also mal ehrlich, hier muss ich den aber auch in Schutz nehmen. Was soll er denn sonst machen? Also nicht direkt vor der Haustür parken und ein Stück laufen? Naja, nee, also der Arme. So, ich danke euch fürs Zuschauen bis zu dieser Stelle. Ja, also fleißig, wenn er das hier äh, durchsuchtet. Und äh, die Frage, die wir das letzte Mal gestellt hatten. ne, Also hier mal ganz kurz, einfach Priorisierung. Siehst du, Polizisten, die den Verkehr regeln, sind die immer at the top. Ja, scheiß auf alles andere. Dann kommen die Ampeln und wenn die hoch aus sind und keine Polizisten vor Ort, dann greifen die Verkehrsschilder. Und wenn da keine sind, äh, dann bleibt nur noch rechts vor links. Äh, was verstehen wir denn unter Schrittgeschwindigkeit? Ist das fest definiert? Das wäre jetzt die nächste Frage.